Hey Leute, der Herbst beginnt und somit auch die Saison der Kürbisse. Ich habe mich ähm, für einen Hokkaido-Kürbis äh, entschieden und ich will mit euch eine ganz einfache Kürbissuppe machen mit ganz spannenden Toppings. <lacht> Beim Kürbis entfernen wir oben und unten den Strunk und halbieren ihn. Das Kerngehäuse nehmen wir einfach mit einem Esslöffel raus. Das geht relativ einfach. Das brauchen wir nicht. Dann gehen wir hin und schneiden den Kürbis einfach in schöne kleine Stücke. Walnuss groß. Am besten großes und scharfes Kochmesser. Da geht es am einfachsten. Also mit einem kleinen Turniermesser kommt man da nicht weit. Dann brauchen wir Zwei Zwiebeln, da gehen wir einfach hin, Strunk vorne ab, Wurzel hinten ab, das Ganze halbieren. So, und dann stellen wir uns die äußerste Haut ab. Und hierbei dieselbe Größe wie beim Kürbis, also Walnuss groß, zack zack, das geht ganz schnell. Dann etwas Ingwer, der bringt so eine richtig schöne frische Schärfe. Davon brauchen wir aber wirklich nur so ein daumengroßes Stück. Da gehen wir hin, stellen uns hier mit einem Schellmesser oder einem kleineren Messer zurecht. Schneiden uns das aber ein bisschen kleiner. Das kommt mit zu den Zwiebeln. Jetzt als allererstes eine gute Menge Olivenöl. Dann als nächstes unser Kürbis. Das Ganze muss jetzt bei mittlerer Stufe so ein bisschen anschwitzen und ausdünsten. Man wundert sich, der Kürbis ist ja sehr, sehr hart, aber er wird auch sehr, sehr schnell weich. Also er hat eine geringe Garzeit. Und deswegen sollte man eine Suppe generell nie zu lange kochen. Das heißt, das Gemüse immer nur gar kochen und dann zum Pürieren bringen. Dann als nächstes äh, unsere Zwiebeln und der Ingwer. Dann brauchen wir ein fruchtiges Chutney. Ich meine, es gibt viele. Man kann mit einem Mango-Chutney, mit einem Ananas-Chutney arbeiten. In dem Fall ist es jetzt von Passione das Ananas-Chili-Tomaten-Chutney. Mein absoluter Favorit. Und das passt super zur Kürbissuppe. Davon brauchen wir so circa zwei, drei Teelöffel. Das bringt so eine richtig schöne Fruchtnote und eine ganz leichte Schärfe. So. Und jetzt löschen wir das Ganze mit etwas Gemüse oder Geflügelfond ab. So, ganz wichtig ist, nicht zu viel Fond dazugeben. Also in dem Fall habe ich jetzt geflügel -Fond genommen. Ihr könnt natürlich auch einen Gemüsefond nehmen. Und ähm, wichtig ist, nur ganz knapp das Gemüse bedecken. Das Ganze muss dann jetzt für circa fünf Minuten gar kochen. Wir würzen das Ganze auch schon mit etwas Salz, aber nicht zu viel. Ganz zum Schluss werden wir es nochmal optimieren mit der Würze. Und etwas Muskatnuss. Und während das Ganze kocht, bereiten wir unsere Toppings vor. Und zwar habe ich mir da was überlegt. Ich möchte da noch so ein bisschen Schärfe mit reinbekommen, deswegen mache ich ein paar chili croutons Ich habe hier jetzt zwei alte Scheiben Weißbrot, die ich in schöne kleine Würfel schneide. Dann brauchen wir etwas Chili. Ich nehme hier zwei Stück, halbiere die ganze, dann dauert das nicht so lange. Und schneide mir die einfach schön runter. Und wer es nicht so scharf mag, der kann die Chili auch weglassen oder einfach etwas weniger Chili nehmen. Das Ganze kommt jetzt in die Pfanne. Da geben wir ordentlich viel Jordan Olivenöl mit bei, dass die Croutons schon fast in Öl schwimmen. Und dann geben wir als erstes unsere Chilis rein. Und dann kommen die Brotwürfel mit dazu. Dann haben wir gleich so richtig schöne, feurige So Und das lassen wir jetzt richtig schön ausbacken. Dann brauchen wir hier so ein einfaches Zebertuch auf dem Teller und geben da unsere Croutons drauf. Oh, herrliche Farben, lassen die so ein bisschen abtropfen. Und die sind jetzt schön feurig scharf und die geben wir nachher schön auf unsere Suppe. Der Kürbis ist jetzt gar gekocht und jetzt geben wir noch etwas Sahne dazu. Und das bringt so ein bisschen Cremigkeit und richtig vollen Geschmack. Und wenn wir das Ganze jetzt richtig schön fein püriert haben, schmecken wir das Ganze noch mal richtig schön ab. Ganz wichtig, den goldenen Löffel dazu nutzen. So. so ein bisschen Salz kann das Ganze noch vertragen und auch noch ein bisschen Fruchtigkeit durch das Chardonnay. Ein bisschen Pfeffer. Jetzt halten wir den Zauberstab noch einmal kurz rein. Das Ganze noch mal richtig schön durchsieben. Dadurch hat man gleich eine richtig feine Suppe ohne irgendwelche unangenehmen Stücke im Mund. Jetzt haben wir unsere richtig schöne, cremige Suppe, aber um das Ganze noch mal abzurunden, nehmen wir jetzt noch circa zwei große Esslöffel Butter, montieren wir richtig schön mit dem Zauberstab unter, bis sie schön geschmolzen ist. Und das gibt so eine schöne Seidigkeit und einen ganz tollen, vollen Geschmack. Jetzt brauchen wir noch etwas Feta, um das Ganze so ein bisschen abzumildern. Und dann habe ich noch was ganz Besonderes, und zwar unsere Feigensalami. ist im Prinzip einfach nur eine Feige und ein bisschen komprimiert, die dann so einen Look von der von Salami hat. Und ich finde das ganz spannend, besonders das hier hat jetzt hier diesen African Spice Geschmack und ähm, das passt ganz gut zur Kürbissuppe. Nochmal schön längs runter, sodass wir schöne kleine Würfel haben. Und das Süße der Feige harmoniert super mit den feurigen Croutons und dem jodigen Feta. Oh, ist das eine tolle Farbe. Dann gehen wir hin. Als erstes unsere feurigen Croutons. Dann bröseln wir etwas von unserem Feta-Käse drüber, dann von den Feigen etwas, dann habe ich noch ein paar Kürbiskerne und ganz zum Schluss natürlich, nichts zu vergessen, ein schöner Schuss Jordan-Olivenöl. Und fertig ist unsere Kürbissuppe. Die sieht gut aus.